Hallo liebe Freunde, in diesem Video werden wir über die Edition von Windows 10 LTSC sprechen. Mal sehen, um welche Art von Assembly es sich handelt, welche Funktionalität sie hat und wie sie heruntergeladen. Diese Version ist für schwache PCS geeignet, da unnötige Funktionen fehlen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software.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 von Enterprise mit langfristiger Unterstützung. Es wurde für Computer im gewerblichen Bereich entwickelt, bei denen die Stabilität der Maschinen wichtig ist und keine Funktionsaktualisierungen erforderlich sind. Aufgrund des Fällen benötiger UVP-Anwendungen müssen diese nicht aktualisiert werden. Das System lädt äh, wichtige Sicherheitsupdates herunter und installiert sie. Und die Anzahl der aktiven Prozesse im Betriebssystem nimmt ab. Teilweise aus diesem Grund kann Windows 10 LTSC auf älteren Computermodellen und Laptops mit zwei oder sogar einem Gigabyte-Raum installiert werden. Es nimmt auch weniger Speicherplatz ein. Da Windows 10 LTSC auf der Enterprise Edition basiert, enthält es alle erforderlichen Software und Funktionen für die Verwendung in Unternehmenszwecken. Dieser Bild basiert auf der 18.09 Systemversion und wird 90 Tage lang in einer kostenlose Testversion geliefert. Sie können Windows 10 LTSC von der offiziellen Microsoft Webseite herunterladen. Ich werde einen Link in der Beschreibung hinterlassen. Wenn Sie dem Link folgen, stehen zwei Versionen zur Verfügung. Wählen Sie LTSC aus und klicken Sie auf Weiter. Als nächstes müssen Sie das folgende Formular ausfüllen. Geben Sie den Vor- und Nachnamen, den Firmennamen und so weiter an. Klicken Sie nach dem Ausfüllen des Formulars auf Weiter. In der nächsten Phase müssen Sie die Bit-Tiefe des Betriebssystems und dann die Sprache auswählen. und klicken auf Download. Für die Installation müssen wir nur ein bootfähiges USB-Laufwerk erstellen. Verwenden Sie dazu das Dienstprogramm Rufus. Der Link ist in der Beschreibung. Standardmäßig erstellt Rufus ein separates Laufwerk für das MBR und GPT-Festplattenlayout. Wenn Sie Ihr Festplattenlayout nicht kennen, es ist einfacher, ein bootfähiges USB-Laufwerk zu erstellen, das für beide Formulare geeignet ist. Drücken Sie dazu im Programm ALT plus E. Danach sollte ganz unten im Programmfenster die Aufschrift erschienen, der Dual-AOFI BIOS Modus ist aktiviert. Danach können Sie mit dem Erstellen eines bootfähigen USB-Laufwerks beginnen. Wir wählen das Laufwerk aus und geben den Pfad zum ISO-Image des kürzlich herunterglatten Windows LTSC an. Das Partitionsschema mbr szy zielsystem muss BIOS oder Örfi sein. Im Feld-Dateisystem können Sie Pfad 32 verlassen oder NTFS auswählen. In dieser Version sind keine benutzerdefinierten UVB-Anwendungen vorinstalliert, kein Microsoft Store, Edge-Browser, Spielmodus, Windows inklusive Workspace oder OneDrive. Trotzdem sind einige moderne Merkmale vorhanden, Anwendung, Optionen, Windows Defender und Firewall, Cloud Zwischenablage und Timeline. Das System verfügt nicht über einen neuen Screenshooter, der in den üblichen Ausgaben von 10 Windows vorhanden ist aber es besteht die Möglichkeit, den Bildschirm mit den Tasten Win Shift plus S oder der PRTSC-Schaltfläche im Notification Center zu erfassen. Nur der Standard-Snapshot wird an den Puffer gesendet. Sie können genau die gleichen Personalisierungseinstellungen auf die LTSC-Oberfläche anwenden. Wie in den regulären Benutzereditionen von TENS. Da LTSC auf Version 18.09 basiert, ist es außerdem möglich, ein dunkles Design-Thema zu verwenden, die diesen Aktion nach dem Oktober-Update auf dem System erweitert wurde. Das Startmenü in LTSC ist einfach, ohne feste Anwendungskacheln bleibt die Möglichkeit, Kacheln zu fixieren. Sie können den Internet Explorer verwenden, um das Internet zuzugreifen. Im Vergleich zu einem herkömmlichen LTSC-System ist es etwas schneller. Natürlich sollten Sie keine starke Beschleunigung erwarten, aber beim einem schwachen PC ist das Arbeiten angenehmer. Da LTSC nicht über die meisten UVP-Benutzerfunktionen verfügt, die im Hintergrund ausgeführt werden, verbraucht das System natürlich weniger Rahmen, der Unterschied ist jedoch nicht signifikant. Und ohne Software von Drittanbietern und mit voller Leerlaufzeit gibt es weniger aktive Hintergrundprozesse als die gleichen Pro- und Enterprise-Editionen. Kleiner aber nicht viel. Auf einem neu installierten System befinden sich im Taskmanager etwa 70 bis 80 Prozesse. Während der Einarbeitungszeit verbreitet die Lizenz das Geldverdienen. Für die Aktivierung ist die äh, Testphase voll funktionsfähig, bis zu 90 Tage. Wenn Sie es nicht aktivieren, werden alle üblichen Dezimaländerungen vorgenommen, die Personalisierung ist nicht mehr verfügbar. Außerdem wird ein nicht aktiviertes System jede Stunde automatisch neu gestartet. Die Probezeit kann verlängert werden. Öffnen Sie die Befehlszeile als Administrator, um den festen Zeitraum zu verlängern. Geben Sie den folgenden Befehl ein. SLMGR-REARM Enter. Klicken Sie im folgenden Fenster auf OK. Schließen Sie danach die Befehlszeile und starten Sie den Computer neu. Nach dem Neustart sollte der Testzeitraum wieder auf 90 Tage zurückgesetzt werden. Wenn Sie den Zeitraum nach dem Ersetzen äh, Neustart nicht zurückgesetzt haben, versuchen Sie einfach, den Computer Laptop erneut zu starten. Manchmal geschieht dies, wenn beim ersten Neustart Updates installiert werden. Sie können den Zeitraum also dreimal verlängern. Insgesamt erhalten Sie ungefähr 360 Tage Testzeit. Um die Sprache des Systems zu zu ändern, müssen Sie Sprachpaket hinzufügen. Öffnen Sie dazu Einstellungen, Settings, Time and Language Language, ADD Language Next. Aktivieren Sie das Kontrollkästen Install Language Pack and Set as My Windows Display Language. Install Nach der Installation müssen Sie sich anmelden und erneut anmelden oder nur starten. Dann gehen wir wieder zum Abschnitt Spracheinstellungen, Einstellungen, Zeit und Sprache, Sprache. Hier klicken wir auf Administrative Spracheinstellungen, Kopiereinstellungen. Wir setzen Markierungen für Klick auf OK. Wir starten das System noch nicht neu. Klicken Sie auf Systemsprache ändern. Starten Sie den Computer neu. Windows LTSC wird ohne Leiter installiert, der an die Taskleiste angeschlossen ist. Sie können es mit den Tasten Win plus E öffnen oder mit der Suche. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen ge geholfen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.